Ey, schau mal vor, wir gewinnen das jetzt einfach noch. <lacht> das wäre, so also, lustig wär's. Es ist, also ist nichts so unmöglich in dem Projekt, aber. Oh Gott, ich habe so verfickt Angst, ne? Ja. Oh nein! nein. Oh nein! Sie sind beide drauf, okay, aber sie können sich noch nicht bewegen. Hast du unsere Sachen schon? Eine ÖVO. Nee, sie I sie, sie, komm komm komm komm, I sie, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh, oh. Ich würde ohne Scheiß, ich würde einfach um sie zu produzieren schreiben, nicht so leicht, Jungs. Das sind die, das bevor die ab. Komm, wir fahren jetzt einfach die, also holen wir uns verstecken ist mir scheißegal. Wir haben jetzt aber immer eine Folge gewastet, das ist gut. Willkommen, Leute, mein Name ist Sertion und ich begrüße euch zur 8. Nee, zur neunten Folge Minecraft Fight zusammen mit Philipp. Hi, na? <lacht> wir sind in der letzten Folge von Rekik und Schlenny, richtig gut entkommen, haben sogar noch Dias gefunden und heute wollen wir farmen weiterhin auf jeden Fall. und unser Equip verbessern. Und das heißt, wir gehen direkt auf den Server in drei, zwei, zwei. Eins. Eins! Los! Los geht's! Okay, ich bin da. Ich woop, woop. Bin Und ich habe Discord immer noch an. Ist so, hab ich hab's voll vergessen aus. Okay, wir nicht. müssen nicht sneaken. Und ich glaube, ich habe die feindlichen Kreaturen-Sounds. Egal, ich mach das später an. Ich habe die ich nämlich auch. Ich, find, ich werd echt wunderschön, muss ich sagen. Weil es kommt doch immer so ein, so ein äh, Donner, oder? Wenn, wenn jemand stirbt, oder? War das ja. So? Ja. Äh, ja, ich hab Minecraft-Sounds auf jeden Fall an, weil ich, ich hör die nicht, also diese Donner-Dinger hatte ich nie, also die Geräusche hatte ich nie in meinem Video. Vielleicht waren die in diesem Fight ausgestellt oder so, weil ich war mir auch ich bin mir nicht sicher, ob ich die gehört hatte. Friendly, worunter zählt denn das? Unter Wetter? Ja, das habe ich auf 1%, kein Wunder, dass ich nichts hör. Ich stell das mal auf 4% oder so. Äh, ich weiß, wie laut hast du das Wetter? Weiß ich gar nicht. Also Regen ich, und 30, ich, ich hab, glaub ich, alles ungefähr auf 30. Ja gut, ist ja auch bei jedem anders, muss man sagen, ne? Wo bist denn du hin? Ich bin jetzt einfach ein bisschen rumgelaufen. Wir können jetzt ein bisschen splitten, wir sind ja alleine. Ja, ja, okay. So. wir ein bisschen über den Lavasee, guck, ja. ob hier irgendwo Dias sind, sind oder wir so. Wir sind hier eigentlich noch auf Höhe 11, also wo wir gerade aufgehört hatten, ja, ne? Ich öffne einfach die Cards, ich öffne sie nicht nochmal. Ja, ich habe eigentlich auch keinen Bock, sie zu öffnen, das ist ja das Ding. Ich habe keinen Bock zu zensieren einfach. Ich habe ja. keinen Bock, die Stelle also im Video rauszusuchen. Ja, ja, doch, doch, dann sind wir noch ungefähr auf der Höhe. Okay. Ja, passt doch. Hi, na. Da ist nichts, nur Iron und so. <lacht> okay. Ich brauche Oh, hier ist noch Gold. Ah, warte, ich guck einmal eben ganz kurz im Discord was nach. Jo. Ich brauche unbedingt einen Wassereimer. Da kommt nichts dran vorbei. Ich bin richtig aufgeschmissen damit. Oh nein, weißt du was? Oh, ich bin so dumm. Was denn? Ich bin so dumm. Ich Was ist so du? fucking dumm? Irgendeine Aufnahme nicht gestartet? Nein. Ich, ich habe gerade, dadurch, dass ich gerade rausgetappt bin, ist das Spiel gerade klein geworden. Also, es ist so mega. Ich glaube, ich hatte gerade kurz Black Screen und dann wieder, als ich wieder reingegangen bin. Nein. Ich denke mal nicht, dass das als Strike zählt, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin halt kurz aus dem Spiel getappt. Ich weiß nicht, ob das. Ah. Wenn es als Strike zählt, nicht so schlimm. Wir gehen eh nächste Folge in Nether. Ja gut, aber wenn es als Strike zählt, ich weiß nicht, warte mal. Äh, werden die Strikes aufs Team? Einzeln, einzeln. Okay, einzeln, dann werden nur meine Koordinaten jetzt offen. Oh Gott, ich hoffe nicht, bitte nicht. Wieso brauche ich eigentlich Eisen, aber ich bin gerade echt verwirrt. Ach Junge, Alter, wie dumm kann man denn sein? Nur weil ich kurz. Egal, drauf, scheiß drauf, passt ist, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich denke auch nicht, dass uns direkt jemand snipen wird. Oh, uh, das war knapp. Also da hätte ich vielleicht ja, ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Wir okay, sind überall Creeper, drin. Mann. Das ist doch nicht normal. Ah, das war also mega unnötig, weil ich wollte nur gucken, ob ich meine Discord-Sounds mhm. halt anhabe oder nicht. Oh nein, oh nein, ich bin Lava gesprungen. Oh Gott, was tue ich, was tue ich? Nicht sterben, nicht sterben, nicht ja, sterben. Ja, sterben. Ich, ich hab mich gelöscht, alles cool. Oh mein Gott. Ich, bin ich kann mich halt nicht löschen, ne? Verwirrt. Ich weiß nicht, ich stelle mich gerade echt ein bisschen dumm an. Warte, wie viel Gunpowder habe ich denn? 15 Stück, ach, das geht ja, das ist eigentlich voll gut. Ja, das geht echt klar. Ich baue mich hier mal weiter. Ich glaube, ich strip meine, weil ich finde in der Höhle halt null, ne? Das, Ey, das ist halt echt Belastung. Ne, gar nichts. Halt null Gold und so, das bringt mir halt recht herzlich wenig. Dias, oh, oh, das Gott. war. Yo, was schon ein kleiner Schockmoment. Was machen wir denn hier gerade schon wieder? Es geht wieder los mit unserer Produktivität? Ja, ich schwör's dir und mit unserem Glück. Nein, oh Junge, Alter, mich schießt ein fucking Skelett einfach in die Lava, Junge. Was geht denn? Alter, bist du bist jetzt zum zweiten Mal innerhalb von ein paar Minuten in der Lava. Ja, ja, ja. Weil mich das Krass. Skelett da reingeschossen hat, weißt du, es war über mir. Ich stand gerade so am Lava, Lavasee, an der Kante wollte gerade Wasser hingießen. Auf einmal fliege ich einfach rein, weil ich so reingeboostet werde von dem Pfeil. What the? Ich habe by the way, jetzt sechs Dias nur. Okay. So was heißt nur? Natürlich ist Also wie krass. viel haben wir denn jetzt? Also 6 haben wir jetzt einfach ein Stück. unverarbeitet. Ja, okay. genau. Ja, das ist echt nicht so gut. Sollten wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen eine Schuppe ja. drauflegen. Weißt du was? Ich strip meinen jetzt einfach. Ich öffne jetzt die Cordis. Höhe 16. Mehr wollte ich nicht wissen. Aber wie Und machen wir das denn dann? Später Zeige ich das einfach B... Be B, ne? Hat, ja. Hattest du hier mit Kobbel reingebaut? Hm, Nein. Komm mal bitte zu mir. Wo bist du? Da hinten, ich sehe dich. Ja. Hattest du hier diesen Kobbelweg in die Lava gebaut, die, die ich gerade hier ringsrum dich Ja, hatte? das war ich. Okay, Gott sei Dank, Mann. Oh mhm. Gott. Ich hab gerade echt ein bisschen Panik geschoben für einen kurzen Moment. <lacht> ähm, ja, hätte ja sein können, dass irgendein Gegner war. Ich baue mich mal hier weiter auf der Höhe. Ich mein jetzt einfach die altbekannte Pumi-Taktik, die ist einfach nur gerade ausgraben. Ja, ich grab mich auf der Höhe auch einfach durch die Gegend und vielleicht finde ich ja noch einen Lavasee oder so. Ich höre hier irgendwo Lava, aber ich weiß nicht, ob sie über mir ist, oder? Ich höre auch Lava. Und Skelette höre ich die auch. neben mir irgendwo. Ja, ich habe direkt wieder eine Höhle bei mir. Oh, nice. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich höre Skelette und so, deswegen. Hm. Und die hören sich auch sehr nah an. Aber wo ist denn diese Lava? Die muss doch... Ich baue mich halt safe drunter lang, oder so. Wäre lustig. Hä, die muss doch hier sein. Dias! Als ob, nice, wie viel? Ja. Hoffentlich. Äh, wieder. sehen aus wie vier. Okay, das ist aber auch schon mal gut. Sind vier. Okay, perfekt. Trotzdem, ja, Alter. Den heißt, wir haben jetzt zehn Dias. Ja, nice one. Das ist echt gut. Ich baue mich einfach weiter. Wir Oder gehen Wasser? in der Folge, würde ich sagen, nur auf Dias. So. Nächste Höhle. Ja. Und Gott sei Dank, werden die Strikes nicht aufs Team gezählt, Mann. Naja. Junge, ich hoffe halt echt, dass es trotzdem keinen gibt, weil kurz offen wäre nochmal ekelhaft. Eh aber ich würde auch sagen, das melde ich gleich direkt mal. Ja. Direkt äh, am besten, bevor wir die Folge aufnehmen. Ja, die nächste, genau, dass wir dann schon mal direkt weg können. Alter, ne? oh ich hab ne... Alter, mehr hab mehr ich face. den fetten Lavasee gefunden. du Nichts gerade? Nee. Ey, oder war das ein fucking Skelett? Äh, Skelett, sag ich schon. Äh, kann das ein Ding sein? War schon wieder Shit. Ja, es ist kein anderer Spieler da, es kann halt nur so ein... Alter, ich hab ne gigantische Schlucht. Ja, es gibt, ne, ja, die Zombies weiß, haben jetzt auch ein Name-Tags. Okay, oh fuck, ich hab kein, ich das das hab einfach so keine Spitzhacke mehr. Ich muss mir mal eben wieder eine machen, meine letzte ist gerade kaputt gegangen. Meine Dierspitzhacke ist auch langsam kaputt, aber ist ja egal. Wir brauchen ja, die Spitzhacke nichts mehr, genau. Ist halt nur zum schneller abbauen nice, ne? Ich drop einfach Redstone weg, brauchen wir nicht, oder? Nee, ich habe noch genug. Ich hab noch 58 ja, Stück mehr, werden wir auch nicht brauchen. Boah, ich habe ja sechs Gaps, fällt mir auf. Krass. Was die denn her? Hä? Bin ich gerade komplett retarded? Wo habe ich die her? Vielleicht gecraftet oder so? Ich die, Weil ich ja, meine, wir hatten... Kann sein, dass ich die schon mal gecraftet habe. Oder ich habe sie von irgendeinem... Ich habe sie von, äh, Ba äh, Baumpilot. Baumpilot? Nee, sein. kann nicht sagen. Ja, Sonst hätte ich die ja eingesammelt. Mal, ich habe die irgendwann gecraftet. Ist ja auch schon ein bisschen her. Mein Baumpilot also. an sich hatte ja auch 22 Äpfel gehabt, ne? Ja, ja. Ja, doch. Ich glaube, ich habe nämlich schon mal welche gecraftet. Doch, doch. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ich soll ja schon mal produktiv gewesen sein. habe ich oh. mal gehört. Irgendwann mal. Ah ja, ich bin auch in der Schlucht, wo du, glaube ich, bist jetzt. Das sein. das sein, ja, Ja, das bist du. Oh, lol. Auch hier kommt äh, direkt ein Creperos hinter mir. Ich gehe mal hier hinten den weiteren Gang. Jojo. Na, in der Schlucht ist nichts. Na. Ich habe halt aber doch kein Wasser, das ist mein ich Problem. Muss ich mir auf jeden Fall, äh, wenn wir ein Eisenschwert machen, ne? Äh, ja. Also, wir müssen uns nochmal neue machen, weil... Ich nicht. bin eine Lava. Ja. Ich hab mir... Oh mein Gott, bin ich dämlich. Ich hab mir selbst Lava in, die, in den Fuß gesetzt, Mann. Ja, Passiert ähm, nicht, ich sterbe nicht, oder? Äh, Philipp, könntest du gerne Wasser setzen? Das wäre echt lieb. Du? Drei Herzen, drei Herzen, drei Herzen, drei Herzen, drei, Herzen drei Herzen. Ich komm runter, zwei Herzen, zwei Herzen. Hier, hinter die, hinter die. Oh, ich bin... Okay. Oh mein Gott. Zweieinhalb Herzen. Oh, Alter. Okay. Du, musst das, du, Hä, du musst dir das... Du musst dir das... Du musst dir das unbedingt in meiner Folge hast du angucken, dass da. Oder hast du den Nein, den habe ich die ganze Zeit oh, ich hab nicht mehr. Ich hab Dias. Nice. Geht doch. Wir <lacht> sterben zwar fast, aber wir finden gut Dias. <lacht> Wie viele? Oh, äh hier liegen hier, ich kann ah, nicht aufsammeln. 14 Stück. Also, <lacht> ja, moin, wir gehen einfach diese Folge voll. Dia, habe ich gehört. Nein, Quatsch. Tiger. Also, einer könnte halt wirklich voll Dia machen, ne? Naja, ja. aber ich würde sagen, wir teilen das, ja auch. Mhm. Weil einer kommt. Wäre halt sieben für jeden. Hin. Wir könnten beide eine Hose machen. Ja, ja, das wäre halt schon mal stark. ja. Oder ich würde sagen einer noch Brustpanzer. Mhm. Also ja, zumindest ich Brustpanzer. Brustpanzer. Ich habe ja einen. Ich habe den. Ja, ich mit Brustpanzer. Ich hab im, im ja, ich habe auch meinen Helm noch nicht an. So, ich mit Brustpanzer. Dann haben wir noch wir sechs Stück für dich. Aber nee, stimmt, das meinen wir. Enchanten machen wir komplett im Nether. Enchanten machen wir komplett ja. im Nether. Ja, weil da kriegen wir ekelhaft. Eh wir Fläche. hätten noch. Oh, wir hätten die ganze Folge Zuckerrohr anpflanzen können. Fällt mir gerade auf. Ja, wir müssen Bücher unbedingt machen. Ja, eben. Deswegen, ja. Fällt mir auch gerade ein. Äh, oh, lol, Da oben ist ein Skelett, was einfach eine full äh, Goldrüstung rüstung anhat. Das ist echt nicht selten. Ich hatte schon Dings bei manchen gesehen, irgendwie so ein Skelett ja. oder Zombie mit oh, Full-Iron einfach. Gefallen. Es regnet einfach Zombies. Gefällt einfach oh, ein Full-Kette-Zombie. Zombie, cool! Gefällt mir einfach so ein Zombie fast auf den Kopf. Oh, die Mobs mir gerade ein bisschen. Ja, hier sind extrem viele Mobs. Hier musst du echt aufpassen. Ich habe auch langsam ein Essensproblem. Ich habe noch drei Fleisch. Okay, ich habe noch 13 Schweinefleisch. Fleisch, ja, passt. Ich, ich habe noch genug. Kann. Nee, ich habe noch, hab noch 13 okay. Schweinefleisch. Das habe ich nicht gesehen. Und hier hinten noch Lava sehen, die wir noch nicht dicht gekippt haben? Ich weiß es okay, nicht. Ja, Plan. Weil die sind halt echt immer. Also hier habe ich gerade echt gute Erfahrungen mit. Warte mal, slash T. Wir, wir haben dann. noch. Okay, fünf Minuten haben wir noch. Ja, komm mal mit. Komm mal mit, Kevin. Wir bauen wo uns einfach mal weiter. Wo die D. Oh. Ja, da hinten ist nämlich ein Lava. Ui. Ah, das Skelett hat mich geboostet. Das hat cool. Einfach einen fucking Enchanted Bogen oder so. Kann das Geil. sein? Den Pfeil hab ich. Gerade, ja, du hast die Pfeile aufgesammelt. Warte, ich gehe hier zu. Mhm. Oh, wer, bauen, wer, wer, wer okay, weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue jetzt mal zu und brate die 5 Minuten jetzt mal noch äh, Ei, Eisen und Gold und so. Nee, Gold. Korn, das wäre auch gut. Äh, du hast die Öfen. Ja, ich stell die eben auf. Warte, wie viel brauchst du? Drei Stück? Ja, drei, vier Stück. Okay, mach ich hier. Und kannst du in die Werkmark placen? Hast Achso, du ja. auch. klar, habe ich. Habe ich Und die Kohle sein? hast ey. du auch. Die Kohle hast du oh, auch. Oh Mann, ey, wieso hab ich denn alles? Ich also <lacht> da komplett alles an Kohle hingeholt. Ja. Ey, wieso ist hier eigentlich schon wieder Gravel, ne? Gravel verfolgt uns auch irgendwie. Überall ist dieses Scheißzeug. Ich hasse es wie die Pest. Junge, das nervt ja so ultra, ey. Mann, ich will doch einfach nur zum nächsten Lavasee. Wieso muss hier überall Gravel sein? Ich brate doch noch mal... mehr ja, Eisen, nehmen müssen wir nicht braten. Eisen... Ja, doch, für Level kann man das machen, meinten auch einige Zuschauer. Wir könnten das für Level machen. Da okay, machen so wir hier Öl. noch mal was an Aber es, Eisen. Ist halt, es kostet halt Zeit, ne? Wir ja, natürlich ultra viele Öfen aufstellen, und einfach die ganze Zeit Eisen braten lassen. Ich Na, ich, meine, ich brate hier gerade schon. Dreht sich das weiter, wenn wir uns ausloggen? Nee, ne? Wahrscheinlich doch, nicht. Doch, weil der Tank noch, glaube ich, geladen wird. Okay, warte, dann craft ich mir mal einen Brustpanzer. Mhm. Und dann hast du noch sechs Dias. Okay. Was möchtest du? Okay, willst du Schuhe haben oder wollen wir noch warten, bis du eine Hose bekommst? Also du hast dir jetzt eine Dia brust gemacht und was genau. kann ich mir noch machen? Was hast du Das heißt, du könntest jetzt entweder Schuhe machen oder wir graben noch ein bisschen und vielleicht kriegst du ja noch ein Dier. und ja, dann hast du lass eine Hose. gemacht. Ja, graben, Vielleicht finden wir ja noch was. Mhm. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Glück. Vielleicht ist das Glück auf unserer Seite. Och man ey, Gravel ist halt echt der größte Abfuck in Mining. Ah. Es fucken sich ja echt einige drüber ab, besonders Mary, äh, Mary, Grüße gehen raus an dich, dass ich immer mit der Spitzhacke äh, Dirt abbau. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach keinen Bock zu switchen manchmal. Junge, das kann doch nicht sein, dass hier hinten schon wieder nichts ist. Ich baue mich ja auch einfach nicht mehr lang. Hier ist ein Travel ist genau. halt echt so eine Krebsreaktion halt schon wieder. die größte Scheißerfindung, seitdem es Erfindungen gibt. Ja, das hat Sinn gemacht auf jeden Fall. Äh, Nächster Lavasee. Aber nur ganz kleiner. Ja. Hey, ich will mehr Dias. Es gibt mir ja, mehr Dias. Nuffin. Okay. Okay, hier ist noch Gold. Ich habe Gold gefunden. Ja, du kannst ja in die Öfen machen. Die sind, ja, ja. die braten gerade fleißig. Noch cool. ein Lavasee. Okay. Der ist ein bisschen größer. Mhm. So, hast du schon Gold in einem Ofen drin? Ja, ja, habe ich schon. Sogar, ich glaube, zwei Öfen mit ah, Gold. Ja, hier. ja, warte, wo ist weniger drin? Dann packe ich das da mit drauf. Sind eh nicht so, ist nicht so viel Gold. Wo ist denn das? Habe ich das aufgesammelt? Doch, da. Ja, ich habe auch nochmal 8 Gold. Das heißt, noch nochmal der nächste ja. Gap ist drin. Nice. Ja, wir können es ordentlich was machen. Hier, ich gebe dir auch mal Gaps, ne? Ich habe ja schon welche. Ja, ja warte, warte, warte. Nehme ich mir gleich. Warte einfach kurz, ich komm dann einfach, wenn nee, ich falsch Ich komm eh zu dir gerade gelaufen, weil ich hier hinten dann irgendwie auch mal weiter abbaue. So, ja, dann. Hier, ah, warte, hier das Wasser! Oh, Wasser! Ja, warte, gib mir die sofort. Ah, ja, stimmt. stimmt, du hast ja keine Wasser. Ja, stimmt. Oh, jetzt hab ich Wasser. Oh ja, mein Quellen Gott, endlich. Müssen, ja. Warte. Äh, genau, dann Throw kriegst it to du die me. Hälfte, kriegt jeder drei Stück erstmal. Okay, oh, warte, hier hier, Direkt hier! Du Was? Hast du hier, ja, hab ich. Upsi ich denk nur 1 Ist das Lab 3, 4, oh, 4 nochmal 5, 6 lOL? <lacht> Was? Junge, okay, ich, ab zur zurück zur Base. Safe, ich werde safe gestrikt. der hat doch X-Ray ange, angemacht, tut mir leid, ich hab X-Ray. <lacht> Dir ja, wo sind wo, wo geht's zurück zur Base? Junge, hä? Was? Was? Ey, wir müssen nur zwei, wir müssen zurück, wir müssen zurück, das definitiv. Junge, wie viel Dias finden wir denn auf einmal? Ja hier sind wir nicht hergekommen, ne? Doch, doch, doch, hier. Okay. Ja, ja, geh Alter. du mal zurück und ich baue, äh, hier mal weiter mich durch. Okay. okay. Ja, und die habe ich halt auch gar nicht gesehen, ne? Ja, die waren da mitten auf dem Boden, neben, äh, die waren neben Dirt, deswegen sind die nicht so aufgefallen einfach. Okay, warte. Zwölf Dias haben wir jetzt wieder. Oh, Junge, <lacht> ist das insane, ne? Okay. Ja, ja 51 Gold, sind ne? also, auch ja. Zwei Hosen, oder? Ja, nee. Zwei Hosen würden 14 kosten, oder nicht? Warte mal, was hast du jetzt? Du hast nur einen Brustpanzer, right? Ja, nur einen Brustpanzer, ja. Okay, warte. Äh. Ich, ich muss mal kurz irgendwas wegwerfen. Das Lapis brauchen wir gar nicht. Okay, warte, dann mach ich dir kurz eine Hose. Mhm, das wäre schon mal Übrig geil. sind noch fünf Dias. Ja, dann kannst du dir Schuhe machen. Oder wir warten halt noch, bis wir noch. Oh, ich werd gekickt. Fuck, du auch. Ich komm ja. mal wieder in deine Richtung gelaufen. Jojo, mach das. 7, äh, 6, 4. Ja, Ich glaub, ja, okay, ich bin gesiegt worden. Eins. Wenn Und ich auch. Sagen, was das mit der Folge, Leute? Die neunte Folge ist damit auch Luck, ey, das war glaube ich die produktivste Folge, die wir jemals. die produktivste Folge, nachdem wir verfolgt wurden. Alter. Äh, ja. Es tut mir leid, wie gesagt, für die kurzen Blackscreens. Es äh, ich... war ein bisschen dumm von mir, aber... Egal, ja. wir wir scheiß drauf, scheiß drauf. Von ja. mir ja. haben wir einen Strike, von mir genau, haben halt wir einen Strike. Wir verpissen uns eh direkt. wieder. Ja, genau, ja. Wir nehmen eh die nächste Folge im Anschluss. Äh, im, äh, ich kann nicht reden. Anschluss, Im Anschluss auf. auf. <lacht> und äh, ja, ich würde sagen, wünscht uns Glück, Leute. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder auf unseren Kanälen. Schaut bei den ja. anderen Teilnehmern vorbei. Und ja, haut rein. Bis dann und tschüss. Adios.